Meine sehr verehrten Damen und Multis und Multis und Herren, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel wurde von vier YouTubern interviewt und alle Beteiligten haben damit in erster Linie Werbung für eine Sache gemacht: Die bevorstehenden Bundestagswahlen. Bäm! Bildungsauftrag erfüllt. Ich bin so stolz auf euch. Und weil ich es gut und richtig finde, seine Reichweite nicht nur dafür einzusetzen, Überraschungspakete auszupacken, sondern auch dafür zu sorgen, dass so viele Leute wie möglich aus der eigenen Community Gebrauch von ihrem Wahlrecht machen, erscheinen auf meinem Kanal insgesamt zwei Videos in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Denn wer nicht wählt, wird fremdbestimmt. Ich weiß, das klingt mega schlau! Das erste Video, ja, das seht ihr jetzt. Video 1, die Wahl! Ihr habt heute die Möglichkeit abzustimmen, in welcher Challenge ich gegen Mu in Video 2 antreten werde. Und zur Auswahl habt ihr dafür 5 Fantastische Kandidaten. Kandidat Nummer 1. Best of Five Gesellschaftsspiele. Mu und ich battlen uns in Spielen, die man vor der Zeit von Handhelds und Smartphones gespielt hat. Kandidat Nummer 2. Die Food-Challenge. Mu und ich essen die schlimmsten Dinge, die wir finden. Bis einer heult. <lacht> Kandidat Nummer 3. Die Baseball-Challenge. Wir zeigen, wer von uns den besten Home Run hinlegt. Cosplay-Challenge. Mu und ich, wir verkleiden uns mit den schönsten Kostümen, die wir finden. Kandidat Nummer 5 ist die Beauty-Challenge. Mut, ich schminken uns gegenseitig und schauen, wer mehr das Zeug zum Beauty-Guru hat. <lacht> ihr habt jetzt die Möglichkeit, oben rechts in der Infocard abzustimmen, welche Challenge ihr denn sehen möchtet. Und denkt immer dran, wenn ihr nicht mitwählt, bestimmen andere Leute, was am Ende passiert. Das ist ja wie in der Politik.